Ich bin Maximilian Ziesche und komme aus Karlsruhe. Ähm, ich bin hier, weil in den sozialen Netzwerken ganz viel gepostet worden ist und ich wollte mir das einfach anschauen, gucken, was man hier irgendwie politisch so bewegen kann, was hier abgeht, ähm, genau, also was die Pläne irgendwie von der Jugend sind, obwohl ich auch dazu gehöre. Mein Name ist Tim Pase. Ich bin hier, weil ich für das NCO, also Parcours mache und dann auch Trainer bin und ich gerne für die NCO-Halle, was zum Fortschritt beitragen würde und Spenden für Parcours sammeln würde, gerne. Hallo, ich bin Birgit Borger, ich trete dieses Jahr bei der Kommunalwahl für die Karlsruher Liste an und ich wollte mir einfach mal angucken, was die jungen Leute hier zu sagen haben. Hi, ich bin Jonas und äh, bin 16 Jahre alt und ich möchte mich hier ähm, dafür einsetzen, meine Meinung äh, zu vertreten. Ich bin äh, auch hier, um äh, zu schauen, was die anderen für Themen haben und um mich dann für die bestimmten Themen, die vielleicht wirklich auf mich passen, die für mich zutreffend sind, dass ich mich für die einsetzen kann. Ich bin Maria Ziesche, ich wohne auch in Karlsruhe und ich bin hier, weil ich vom AKS quasi Bescheid gesagt bekommen habe, dass ich heute herkommen soll und ich mir die Projekte mal anschauen wollte. Ich war letztes Jahr auch schon hier und das Jahr davor. Um, und ich fand die Projekte immer wieder spannend und bin gespannt, was dieses Jahr hier auf uns zukommt. Ja, hi, ich bin die Zoe. Ich bin von den Drowning Eagles hier in Karlsruhe. Und ich stehe jetzt hier vom Rathaus und wir setzen uns eigentlich nur dafür ein, dass hier eine neue Mini-Ramp nach Karlsruhe kommt. So, hallo meine Freunde. Mein Name ist Christian Merkel und ich bin vom Blauen Haus in Geroldseck. Wir wollen eine öffentliche Trinkwasseranlage errichten lassen.